Der Konflikt im Sudan schwelt schon länger. Vorige Woche schlug er in Gewalt um. Nun haben westliche Staaten begonnen, ihre Landsleute in Sicherheit zu bringen, auch Deutschland. Die Bundeswehr hat bisher mehr als 300 Menschen ausgeflogen. Ein Airbus landete am Morgen in Berlin. Bisher wurden bei den Kämpfen zwischen den rivalisierenden Militärgruppen im Sudan mehr als 400 Menschen getötet. Beide Seiten haben für die Evakuierungsflüge eine Waffenruhe zugesagt. Die Bundeswehr nutzte dafür Jordanien als Drehkreuz. Es ist kurz nach 6 Uhr heute Morgen, als diese Bundeswehrmaschine in Berlin landet. An Bord 101 Deutsche mit ihren Familien und Menschen aus Partnerländern. Rettung aus dem Sudan. Bereits gestern waren sie von dort nach Jordanien ausgeflogen worden. Drei deutsche Militärmaschinen waren vor Ort im Einsatz, unter schwierigen Bedingungen. Es gibt dort kein flächendeckendes, dauerhaft funktionierendes Handynetz. Und die Menschen müssen sich ja auch registrieren lassen. Wir können also nach wie vor nicht ausschließen, dass es vielleicht noch den einen oder auch die andere gibt, die sich noch nicht bei unserer Botschaft registriert haben. Auch andere Länder haben am Wochenende mit Evakuierungseinsätzen begonnen. Hier etwa ein italienischer Militärflieger, der Menschen aus dem Sudan nach Djibouti bringt. Die Lage im Sudan weiter sehr gefährlich. Viele Bewohner können ihre Häuser nicht verlassen. Rauchsäulen über einem Industriegebiet in Khartoum. Die beiden Konfliktparteien haben Rettungsflüge für Ausländer gestattet. Bereits mehr als 1000 wurden ausgeflogen, sagt der Außenbeauftragte der EU. Der ist erleichtert, aber auch weiterhin besorgt. Die Botschaft der internationalen Gemeinschaft ist, ihr müsst den Krieg stoppen und eine politische Lösung suchen. Es gibt keine militärische Lösung für diesen Krieg. Die Evakuierungsmissionen verschiedener Länder sollen weitergehen. Weil unsere Welt zunehmend unsicherer werde, stiegen die globalen Militärausgaben weiter und weiter. Zu diesem Schluss kommt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI in seinem aktuellen Bericht. Mit rund 2,2 Billionen Dollar kletterten die Investitionen im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand. Mit 877 Milliarden Dollar bleiben die USA einsam an der Spitze, dahinter folgen China und Russland. Mit Ausgaben von 55,8 Milliarden Dollar landet Deutschland auf Platz 7. Die Investitionen der Ukraine erhöhten sich wegen Russlands Angriffskrieg um satte 640 Prozent. Europa zeigt seine Waffen, wie hier bei einer großen Militärübung in Schweden. Mit 2,2 Billionen US-Dollar klettern die weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert, rechnet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI vor. In Europa gab es wegen Russlands Angriff auf die Ukraine den höchsten Anstieg seit dem Kalten Krieg. Die Bedrohung durch Russland wird nicht verschwinden, selbst wenn der Krieg in der Ukraine irgendwann endet, in diesem, im nächsten oder in zwei Jahren. Europa ist sich einig, dass das Militär aufholen und modernisiert werden muss, um Russland langfristig abzuschrecken. Entlang der Grenze zu Russland hat Finnland mit dem Bau einer Zaunanlage begonnen und stockt gleichzeitig die Militärausgaben massiv auf. Mit einem Plus von 36 Prozent zum Vorjahr hat das Land 2022 eine der größten Steigerungen in Europa, gefolgt von Litauen mit 27 Prozent, Schweden mit 12 und Polen mit 11 Prozent. Deutschland liegt bei den weltweiten Militärausgaben auf Platz 7, auch weil es bislang hinter den NATO-Erwartungen für Verteidigungsausgaben liegt. Die Zahlen zeigen, dass die Ära der friedlichen Abrüstung zu Ende geht. Für Europa kann man das sicher so sagen. Weltweit geben weiter die USA am meisten Geld für das Militär aus, gefolgt von China und Russland. Angesichts vieler Konflikte, so sipri sei so schnell kein Rückgang zu erwarten. Auch die EU gibt mehr für Rüstung aus, weil sie die Ukraine seit Monaten mit Waffen und Munition unterstützt. In Luxemburg beraten die Außenministerinnen und Minister heute über weitere Militärhilfe und zusätzliche Sanktionen gegen Russland. Außerdem stehen die Kämpfe im Sudan auf der Tagesordnung. Wegen der Evakuierungseinsätze für deutsche Staatsbürger hat Außenministerin Baerbock ihre Teilnahme an dem Treffen abgesagt. Fangen wir nach bei Markus Breis in Brüssel. Es geht auch um die geplanten Munitionslieferungen an die Ukraine von der EU. Warum stockt es da? Ja, weil es da einen klassischen Zielkonflikt gibt. Auf der einen Seite möchte man der Ukraine möglichst schnell helfen, möglichst schnell Munition liefern. Aber auf der anderen Seite sagt man auch, na langfristig müssten wir die Munitionsproduktion in der EU stärken. Und genau das ist der Punkt. Vor allen Dingen Frankreich drängt darauf, dass eben das Geld, was man ausgibt, künftig stärker in der EU verwendet wird und nicht weltweit zum Munitionskauf. Da gibt es Länder, die sagen, Frankreich möchte da einfach nur Industriepolitik machen. Aber die Franzosen selber sagen, diese Konfliktphasen, die können sehr lange dauern auch noch in der Ukraine. Und deswegen ist jetzt der Moment, mit diesem Geld die Produktion in der EU zu stärken und damit zu beginnen. Schauen wir noch auf die Lage im Sudan. Welche Maßnahmen, weiteren Schritte plant die EU? Ja, heute Morgen war vor allen Dingen erstmal so ein Moment der Erleichterung. Man hat auf die äh, Evakuierungsaktion geguckt, war da relativ zufrieden verglichen mit dem, was in Kabul damals passiert ist. Österreich zum Beispiel hat sich bei Deutschland bedankt, dass man eben auch äh, Menschen aus anderen Ländern mitgenommen hat, über 50 Niederländer oder Bulgaren oder Schweden oder Portugiesen. Aber der Blick geht jetzt natürlich auch auf die Menschen, so hat es Luxemburgs Außenminister Asselborn gesagt, die nicht evakuiert sind, auf die Menschen im Sudan. Da muss etwas passieren. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat noch mal äh, zu einem Waffenstillstand gemahnt, hat gesagt, das ist ein sehr großes Land mit einer sehr großen Bevölkerung. Wenn da nicht die Lage sich beruhigt, dann hat das Schockwellen für ganz Afrika und dann womöglich auch Flüchtlinge. Danke für die Einschätzung, Markus Preis, nach Brüssel. Die Aktionen der sogenannten letzten Generation in Berlin kommen nicht unerwartet. Nach einzelnen Protesten vergangene Woche hatten die Klimaaktivisten angekündigt, von heute an den Verkehr in der Hauptstadt lahmlegen zu wollen und damit den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Am Morgen berichtete die Polizei bereits von zahlreichen Demonstrationen im Stadtgebiet. Ihre Hände sind am Asphalt festgeklebt. Eine Gruppe Aktivisten blockiert damit am Vormittag die Berliner Stadtautobahn. Die Folge kilometerlange Staus im westlichen Stadtgebiet. Insgesamt versucht die Gruppe letzte Generation an mehr als 30 Orten, den Verkehr in der Hauptstadt lahmzulegen und will damit die Aufmerksamkeit auf den Klimaschutz lenken. Es sind unglaublich viele aus ganz Deutschland nach Berlin gefahren. und Das ist gerade das, was zählt. Dass Leute jetzt den Mut ergreifen, auf die Straße zu gehen. Und das Wichtige ist, dass wir uns klar machen, dass es jetzt gerade darum geht, was wir tun. Dass wir keine Zeit mehr haben abzuwarten. Wie hier im Bezirk Treptow-Köpenick verhindert die Polizei vielerorts Straßenblockaden. Insgesamt sind etwa 500 Beamte im Einsatz. Bei Menschen, die in Berlin unterwegs sind, stoßen die Aktionen der Klimaaktivisten teils auf Kritik. Damit erreicht man wirklich nicht viel, außer das Chaos hier in der Stadt herzustellen, aber mehr auch nicht. Weil es ganz einfach nicht in Ordnung ist, andere praktisch an Arbeitswege zu behindern. Die Idee ist toll, aber die, so wie es viele schon sagen, die Maßnahmen sind mir zu radikal. Die letzte Generation hatte angekündigt, diese Woche den Autoverkehr in Berlin massiv zu behindern. Die Gruppe fordert von der Bundesregierung, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die Ziele sind hochgesteckt. Bis zum Jahr 2030 will die Bundesregierung den Strom aus erneuerbaren Energien verdoppeln. Doch ob das klappt, ist offen. Denn der Ausbau der Windkraft stockte jahrelang hierzulande. Für mehr Tempo wollen nun die Nordseeanrainer sorgen mit mehr Anlagen auf See. Dafür kommen Kanzler Scholz sowie die Staats- und Regierungschefs aus acht weiteren Staaten zu einem Gipfeltreffen im belgischen Ostende zusammen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg streikt heute das Sicherheitspersonal. Sämtliche Starts und viele Landungen wurden gestrichen. Zu Flugausfällen kommt es auch am Hamburg Airport. Zum Ausstand aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Sie will im Tarifkonflikt mit privaten Sicherheitsdienstleistern den Druck erhöhen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Mit den öffentlichen Arbeitgebern hat Verdi bereits eine Einigung erzielt. Trotz aller Krisen und der hohen Inflation bei den Unternehmen hält sich die Stimmung auf. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Stefan Wolf in Frankfurt, was sind die Gründe? Das hängt damit zusammen, dass die deutsche Wirtschaft besser als erwartet durch diesen Frühling kommt. Dass eine Rezession bislang ausgeblieben ist. Das lässt einige Unternehmer hoffnungsvoller in die Zukunft blicken. Aber die aktuelle Situation, die wird durchaus kritisch gesehen. Hier gibt es in einigen Bereichen, wie zum Beispiel im Dienstleistungssektor, eher pessimistische Töne, sogar Töne, die davon ausgehen, dass die Lage schlechter ist, als man das unterstellt hat. Insgesamt. Aber überwiegend positive Zukunftsaussichten. Und die haben eben dazu geführt, dass der ifo index äh, erneut gestiegen ist, zum, zum sechsten Mal in Folge. Die Wirkung an der Börse bleibt allerdings weitgehend aus. Der deutsche Aktienindex verliert sogar zehn Punkte auf 15.871 Punkte. Und das hängt eben damit zusammen, dass die aktuelle Lage schwächer eingeschätzt wird als gedacht. Danke, Stefan Wolf. Nach Frankfurt am Main. Es waren Bilder des Schreckens, als vor zehn Jahren in Bangladesch diese achtgeschossige Textilfabrik einstürzte. Mehr als 1.100 Menschen, die hier für Billiglöhne arbeiteten, starben. Das Unglück warf ein Schlaglicht auf die lebensgefährlichen Bedingungen, unter denen Frauen und Männer für die internationale Textilindustrie tätig sind. Bis heute kämpfen viele Überlebende mit den Folgen der Katastrophe und fordern Gerechtigkeit. Mohammed Rubelmia mag seinen Job. Seit fünf Jahren arbeitet er in einer Textilfabrik nahe Bangladeschs Hauptstadt Dhaka. Experten bestätigen, dass die Sicherheit in den Fabriken inzwischen deutlich stärker kontrolliert wird. Auch deshalb hat Rubel Mia keine Angst, dass es zu einem erneuten Unglück kommen könnte. Ich fühle mich zu 100% sicher. Ich arbeite schon länger hier und weiß, dass das Gebäude alle Sicherheitsstandards erfüllt. Als 2013 die Textilfabrik Rana Plaza einstürzte, wurden im Gebäude viele Sicherheitsstandards nicht eingehalten. Bei einer der schwersten Katastrophen in der Geschichte Bangladeschs kamen mehr als 1100 Menschen ums Leben. Heute, zehn Jahre nach dem Unglück, fordern Angehörige der Opfer und Vertreter von Gewerkschaften noch immer Gerechtigkeit. Sie wollen, dass die damals Verantwortlichen verurteilt werden, verlangen zudem höhere Entschädigungen und bessere Löhne. Weges, das Gehalt ist schlecht, viele verdienen nur 70 Euro pro Monat und es herrscht eine hohe Inflation. So ist es schwierig, täglich eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. So geht es auch Mohammed rubel -Mia. Auch er bekommt gerade einmal den Mindestlohn ausgezahlt. Ich versuche zwar für die Ausgaben meiner Familie aufzukommen, aber das meiste bezahlt mein Vater. Mir selbst bleibt kaum etwas, das ich ansparen könnte. Eine Erhöhung des Mindestlohns, dass es dazu kommen wird, ist derzeit aber eher unwahrscheinlich. In kaum einem Land in Europa gibt es weniger Organspenden als in Deutschland. Und die Zahl der Menschen, die dazu bereit sind, geht weiter zurück. Der gemeinnützige Verein Junge Helden will das ändern und mit einer Kampagne auf das Thema aufmerksam machen. Helfen soll dabei ein besonderes Tattoo. Wer es trägt, signalisiert seine Bereitschaft zu einer Organspende. Es ist ihr erstes Tattoo. Und das hat für Petra Hock aus Bremen eine ganz besondere Bedeutung. Das ist ein wichtiges Thema für mich, weil wir als Familie betroffen sind. Mein Sohn wurde als Säugling transplantiert und war auf eine neue Leber angewiesen. Das Tattoo soll das Thema Organspenden mehr in die Öffentlichkeit rücken und Gespräche mit Angehörigen darüber anregen. Denn sie entscheiden meist, ob Organe gespendet werden. Das Tattoo alleine reiche rechtlich aber nicht. Es fehle eine Unterschrift, erklärt Bremens Organspendebeauftragte. Deswegen kann das nur so ein erster Impuls sein, zu zeigen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe da eine Idee zu, guckt mal bitte. Und dann braucht es eigentlich auch immer noch den Organspendeausweis, um auszufüllen, was genau möchte ich denn. Die Idee findet sie aber gut. Wenn viele Rettungskräfte die Bedeutung des Tattoos kennen, könnte es in Zukunft im OP schneller gehen. Denn bevor sonst feststeht, ob eine Organspende möglich ist, dauert es meist. Vergangenes Jahr haben nur 869 Menschen Organe gespendet. Dabei stehen 8500 auf Wartelisten. Im europäischen Vergleich gehört Deutschland zu den Schlusslichtern. Petra Hock will erreichen, dass mehr Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich möchte angesprochen werden, was es für ein Tattoo ist, was es für ein Zeichen ist. Erstmal mal drüber nachzudenken und sich dann zu entscheiden, sei das Wichtigste. Und noch das Wetter heute im Nordwesten bewölkt mit Regen, sonst wechselhaft, vereinzelt Schauer oder Gewitter, 9 bis 18 Grad. Und das war's für den Moment. Wir melden uns wieder um 14 Uhr. Alles, was wichtig ist, sehen Sie auch auf Tagesschau24 und bei tagesschau.de. Hier geht es direkt weiter mit dem ARD-Buffet.